ich bin's Conny und heute spiele ich zusammen mit Dralu Roblox Doors. Roblox Doors ist ein relativ neues Roblox-Horrorspiel. Also falls ihr nicht so Horrorspiele mögt oder euch nicht so gerne gruselt, dann schaut lieber mal beim Dralu vorbei. Mit ihm zusammen habe ich nämlich Rotzbau und Schatzsuche gespielt. Das Video sollte jetzt oben auf dem i verlinkt sein. Dieses Video fängt übrigens sehr entspannt an, aber wird mit der Zeit immer gruseliger. Also bleibt dran, viel Spaß! Ich habe sie schon erwartet. Ähm, ähm, ähm, meine Frisur hängt im Schritt. Warte, warte Was? was? <lacht> Warte, ich renne auf dich zu. Warte. Siehst du? Ach so, lol. <lacht> oh nein. Ah, mach so äh, ähm, drück mal Escape und dann. Oh, Charakter zurücksetzen ist nicht. Na, dann bleibt das jetzt so. Hast du schon die Augen hier hinter gesehen? Sieht freundlich wow. aus. Gruselig. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier lang, weil... Ach, es gibt verschiedene Räume. Okay, dann lass uns in diesen okay, Raum hier gehen. Zweit quasi, ja. Lobby zu zweit. Ich verstehe es jetzt, oh okay. Also du weißt auch nicht, was, was uns erwartet? Ich habe keine Ahnung. Oh, dann lass uns mal überraschen. Aber ich wette, es wird was mit Überleben oder so zu tun haben. Ach ja. Hä, hey, wie siehst du denn jetzt schon wieder aus? Hä? Äh? Hä? Sind wir jetzt beide so blockig? Ähm, ähm, <lacht> sind wir, Bist du auch in der Ego-Perspektive? Ja, ja, das spielt man wohl in der Ego-Perspektive. Also irgendwie... Hängen meine. Ich, ich sehe die Hälfte vom Bildschirm gar nicht. Meine Haare hängen hier irgendwie. Echt? Oh nein! Das ist schlecht. Vielleicht musst du doch nochmal Charakter wechseln und. Ja. Ja, sehen meine Haare normal aus, oder? Bei dir sehen sie normal aus, ja. Dein Charakter ja, ist sehr ja nee, blockig. Ja, ich würde vielleicht eben nochmal neu starten. Okay, wir verlassen noch einmal. Zwölf Sekunden später. Oh mein Gott, diese Details. Hier ist einfach ein Loch im Boden. Hä? Was ist denn? Das gibt es nicht. Schon wieder. Warte, du hast Haare im Schritt. Hast du die Haare nicht ausgezogen? <lacht> nee. Du musst die Haare ausziehen. Ich will die Haare nicht ausziehen. Du musst die Haare ausziehen. <lacht> okay, Jetzt sei mal ein Moment. Teamplayer. <lacht> ich setz mich nochmal. Meine schönen Haare. Dann rasiere ich meine Haare jetzt nur für dich. Dankeschön. Oh, endlich keine Haare mehr zwischen dem Schritt. Gott sei Dank. Ach, da bist du ja. Okay. Dann gehen wir da mal los ich. in... Ja, wieder denselben wie vorhin. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ha, er will hinterher. Er kommt aber nicht hinterher. <lacht> Tschüss. Ich finde das jetzt schon schön gemacht mit diesem Übergang, wie wir in das andere Spiel reinkommen. Den Animationen. Auf jeden Fall. Außer, also, dass du da quasi direkt in die Ergo-Perspektive wechselst, ne? Mhm. Okay. ich finde aber... Ich bewege mich gerade das erste Mal. Wow. Das ist schon ein geiles Gefühl. Und oh, die Musik, Gef die ist vor allen Dingen... Ja. Die, die Tastenführung ist so ein bisschen komisch, ne? Ja, aber, ich, aber man hat das Gefühl, man bewegt den Charakter wirklich. Anstatt, dass man ja. einfach in die Richtung schwebt. Genau, ja. Okay. Das Hotel. Oh, okay. So, was müssen wir jetzt machen? Ist denn das ist eine nette Umgebung hier. Es ist wirklich schön. Mm. Oh, hier ist ein Bild. Ich kann das angucken. Painting ist titled On Break. Das ist voll schön gemacht, alles. Ach, oh, schönes Bild. Ich weiß halt wirklich nicht, was wir tun müssen. Ei, Rezeption. Ich würde ich auch Entschuldigung. sagen, Entschuldigung. Ja. Ich möchte einchecken. Oh, die, die Klingel das klingelt nicht mehr. Das ist ja eine Arbeitsmoral, du. Die Klingel ist blockiert. Kannst du noch klingeln? Warte. Oh. Hallo? Irgendwer hat die Klingel kaputt oh. gemacht. Ich weiß nicht. Ah, zählt zum Crouchen? Oder Steuerung? Ja. Oder Schiff. Du musst es ja wieder über Booking.com, ne? Also. Booking. Yeah. Hey, wir haben <lacht> Zimmerschlüssel 1. Hm. Oh, yeah. Halte ich den bei dir auch so in der Hand? Ah, oh. ich habe auch einen Schlüssel. Nice. Ah. <lacht> okay. Ach, hier ist sogar Lass Zimmer Nummer 1. Was für ein Zufall. Warte, Ach, ich schl schließe mal auf. Okay. Noch ein schönes Gemälde. Das Gemälde heißt Tempel. Hm. Ja. Also ein Sinn für. Äh, Warum für kann Kunst man sich in Schränken verstecken? Fall. Warum kann man das oh, machen? Ich würde mal behaupten, weil weggejagt werden. Ich will nicht gejagt werden. Warum ist hier nochmal der Tempel? <lacht> das ist ja gar kein Unikat mehr. Ja, das ist sogar alles irgendwie, keine Ahnung, Pfad ausgedruckt und an die Wand ist. geklebt. Oh, die Tür geht von alleine oh, okay. auf. Ey, warte mal, warte mal, wir können hier die Schubladen öffnen. Oh, oh ein Stift. Ein Stift. Da <lacht> sind noch Schubladen. Eine Untertasse. Was haben wir hier drin? ich habe Geld gefunden. Ich glaube, man lootet Fallen ja vorliegen? einfach nur das Geld. Wir <lacht> klauen einfach aus dem Hotel. <lacht> Wahrscheinlich werden wir deswegen verflucht. <lacht> wir sollten vielleicht nicht klauen. Oh, ist ja Geld nicht. Ist schönes Wetter draußen, oder? Ja, kann man genießen. Ja. Ja, Geld, hehe. <lacht> oh, schon alles leer? Ich würde ja lieber fremde Briefe lesen. Ach, wenn Juck, was juckt mich fremde Briefe, wenn da kein Geld drin ist? Ja. Ah, Geld. Meins. Meins. Meins, ah. Meins. ey. Ah, Meins. Haha, ich habe schon 100 Geld. Ich, 20. ich muss schneller looten als du, das kann doch nicht angehen. Wahrscheinlich wirst du aber als erstes heimgesucht, ne? Weil du Was mehr für Geld heimgesucht. Hast. Was soll Das ist ein. Warum ist das Hotel so strukturiert, hä? Ja, ich weiß auch. Warum nicht. warum ist hier so ein Raum nach dem anderen und diese machen alle keinen <lacht> Sinn? Okay, wir gehen in Zimmer Nummer 6. Es war ein berühmter Architekt. Hm. Ähm. Ja. Hier oben ist eine gelbe Leuchte angegangen. Ja, ja, wenn man die Tür öffnet, geht die Leuchte irgendwie an. Oh, wie heißt dieses Gemälde? Ah, das Gemälde heißt ein Hase im Schneesturm. Siehst du den Hasen? Hm. Für mich ist das eher so eine gähnende Leere. Und Ach, das kenne auch ich, nicht mit Kunst aus. <lacht> oh. Und das ist Van Block. Ich glaube, mit der bin ich also, mal zur Schule gegangen. Natürlich. Wir, wir alle sind mit dieser Frau zur Schule gegangen. Ach so? Oh, uh, die Bibliothek. Na, ich suche noch ein bisschen nach Geld hier in den Schränken. Bei Geld... Ich glaube nicht, dass in einer Bibliothek solche... Münzen rumliegen Geld macht mich glücklich, ja. Oh, uh, was ist das denn da? Ich glaube, hier kann ich Licht anmachen. Hast, hat sich was geändert? Ja, wo bist du? Ich habe einen Schalter ah. umgelegt. Was denn? Wo bist du? Wo bist du? Hä? Wo bist du hingegangen? Ich bin immer noch in der Bibliothek. Ich gehe zurück zum Eingang uh. der Bibliothek. Und. Hey. Hä? <lacht> <lacht> Hä? Wo muss ich lang? Ja, hier lang. Da hinten. Wo läufst du denn, Lin? Hä? Hallo? Ach hier, komm, jetzt komm. <lacht> folgt mir einfach ah, so hier, hier ist der Ausgang ich Da verläuft sich schon zwischen drei Regalen oder was uh, uh, uh. Uh. okay was haben wir hier oben Geld zwei, Geld, Geld. zwei Regale ich renne im Kreis ha wo bist du <lacht> Hilfe eigentlich interessiert mich die Tür hier eher aber ich glaube mit der können wir nicht interagieren ich glaube wir haben nur wieder eine Möglichkeit na ich weiß nicht hm. wohin oh, oh. Ähm. ähm ah! äh. ich glaube wir haben was falsch gemacht wir haben was falsch gemacht, ja? You died to gestorben. rush. Wir waren zu schnell? Okay. Pay attention. Pay attention to any... Keine Ahnung. That might at its uh, arrival. Okay. <lacht> dann müssen wir das wohl nochmal machen. Toll. Uh, Return to Lobby. Ey, wir haben bis zur Tür 11 geschafft. Deswegen heißt das Spiel Doors. Man muss es von einer Tür zur nächsten schaffen, aber... Das ist ja eine Herausforderung. Okay, lass uns wieder hier in den 2 reingehen. Dann, äh... <lacht> Das ich sehe doch aus? schön aus mit meiner Glatze. Das war's. Aber was ich ja so gut finde, ist, dass die Charaktere eigentlich so gut wie immer lächeln, ne? Die freuen sich darauf. Ja. Die freuen sich. Die freuen sich auf dieses. Oh, Pre-Run-Shop. Ich kann Vitamine, Lockpick, Flashlight. Wofür braucht man das alles? Ich kaufe mir nichts. Nee. Das sehe ich nicht ein. Was ist, wenn ich hier E drücke? Ja, ich drück mal. Achso, oh. damit skippen wir einfach. Oh, sag bloß. Sag bloß. Oh Mensch, schon wieder hier. Ach, oh, das Gemälde, das ist ja schön. On Break. Warte, da ist was passiert. Ah, ähm. nee, das war nur der Fahrstuhl, der zugegangen ist. Alles gut. Oh Gott. On Break, warte mal. On Break, das ist doch ein anderes Gemälde. Der, der, der, der Fahrstuhl fährt nach oben und holt schon mal die nächsten Spiele. Achso, sehr gut. Ich nehme Schlüssel 1. Ach hier. Entschuldigung, bitte? Ich Nein. würde gerne einschenken. Ich will erstmal ich hier das gerne... Geld. <lacht> warte, mit Schlüssel in der Hand ist es nicht so leicht, Geld mit Klingel mitzunehmen. hängt. Die Klingel hängt, warte, lass mich mal. Ja, die geht nicht mehr. Oh. Toll, deswegen wurden wir gerade eben getötet, weil du die Klingel kaputt gemacht hast. Ja, bestimmt. Wie heißt das Gemälde? Emotional Man. <lacht> okay. Der ist alles andere als emotional, ey. Höchstens emotional tot. Aber wir müssen auf irgendwas Attention gehen. Wir dürfen nicht zu schnell durchrushen. Wir sind ja eben durch Rush gestorben. Aber worauf müssen Frage wir achten? Ist, weiß ich nicht. Habe ich eigentlich einen Schatten? Ach, ja, ja, du hast einen Schatten. Du hast zwei Schatten sogar. Ah, zwei? Ja, einer von links und einer von rechts. Ja, das ist meine gespaltene Persönlichkeit. Kenne. Aber wir müssen ja auf irgendetwas Acht geben. Dieser Raum hat ja irgendeinen Zweck. Ich weiß es nicht. Warum genau, warum stehen hier überall Schränke, wo wir uns verstecken müssen? Das und warum muss ja auch sind hier keine Schubladen mehr, die wir looten können? Mach ja, davor. stimmt. Loot. Loot. Loot. Ich werde so reich. Warte. Hörst du es? Hier klopft jemand. Hast du das gehört? Sicher, dass das nicht unsere Fußstapfen auf dem Boden waren? Ja, ja, ja. Ich hab's Klopfen gehört. Ganz sicher. Okay. Such du mal. Ich verstecke mich im Schrank. Ich verstecke mich im anderen Schrank. Nein, ich bin hier nicht drin. Ah! <lacht> <lacht> Okay, wir schaffen das. Ich habe es auf jeden Fall gerade klopfen gehört. Ich bin mir ganz sicher. Ja, ich habe auch was klopfen gehört, aber ich dachte, das wären unsere Fußstapfen. Nicht, dass wir jetzt wieder... Ist Das, Ey, das wat... ist ein anderer Raum, oder? Ja, und das Gemälde, war das hier vorhin Das ist schon? neu, nee. das haben wir noch nicht gesehen. Ey, Mona ich hab's gehört, jemand, jemand hat gerade pssst gemacht. Ich habe es ich ganz genau gehört. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich dagegen machen? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß, was ich mache. Oh, Warum sind in runter. dem Regal eigentlich so viele Bücher und in dem anderen Regal nicht... Hä? Das ist ein Hinweis! Was? Wir müssen sie ja. alphabetisch sortieren. Auf jeden Fall! Nee, oder komm, nach wir Farbe. gehen einfach weiter. Oder nach Farbe. Ja, oder das. Okay, vorsichtig. Warte, geh, geh du mal vor. Ja klar. Mir passiert ja schon <lacht> nichts. Äh, hast du das gehört? Ich habe was gefunden. Ich habe ein Feuerzeug. Warum haben wir ein Feuerzeug? Das macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich. Ich lag heute halt in der Schublade. Kannst du damit irgendwas anzünden oder so? Vielleicht Warte? hier die, die, die Pflanzen? Ja, ich versuch's. Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört. Das war aber im Nebenraum. Vielleicht. So ah, ich habe die nicht aufgemacht. Ich auch nicht, ich aber die, die öffnet sich ja gemacht. selbst, wenn man zu nah rangeht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir ein bisschen warten, bevor wir hingehen, solange Geräusche im Nebenzimmer sind. Se äh, sel selbst selbst äh, äh, äh. <lacht> äh, noch nie gesehen, was wir noch nie im Supermarkt. Selbst, öff äh, selbst öffnende Türen. Äh. Und mein, mein Feuerzeug ist aus. Ich hätte das wohl nicht die ganze Zeit anlassen sollen. Jetzt ist es weg. Ähm, geh du mal vor. Nein, aber dein Hinweis war, glaube ich, schon richtig. Ich glaube, wir müssen warten, bis vielleicht die Geräusche im Nebenzimmer weg waren. Weil eben gerade habe ich Klopfen gehört. Danach hat ja jemand so Psst gemacht. Und mhm. eben haben wir wieder was gehört. Was du alles hörst, ich mache mal meinen Sound ein bisschen lauter. Ja, würde ich auch sagen, ne? <lacht> okay. Soll ich? Ja. Okay. Conny, halt dich fest. Ich gehe in den nächsten Raum. Ich halte mich fest. Falls ich nicht zurückkomme. Ah, oh, es ist die Bibliothek. Okay, alles okay. Wir können reingehen. <lacht> Warte, in der Bibliothek war was. Das muss ah, ich sie ist, jetzt... Sie ist anders. Sie ist anders. Sie ist anders. Okay, bleib mal hier, bleib mal hier. Verändert. Es gab ich in der Bibliothek einen stehen. Schalter. Und ich habe den umgelegt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den umlegen. Solange es nur ein Schalter ist. Warum folgst du mir nicht? Du hast gesagt, ich soll hier warten. Ach so, ich... Nee, komm mit. <lacht> das zusammenbleiben. Da vorne oh, ist der hin, Schalter, geht's. okay. Ach so, der Schalter macht das Ding auf. Ah. Ah. Ah. Ah. Sind wir von Wanners weitergegangen oder wie? Nee, nee, nee, das, wir sind da schon durchgegangen. Ich habe nur den Schalter. Die Bibliothek ist jetzt irgendwie gespiegelt einfach nur. Macht total Sinn. Warte, hab ich? Da ist, ein, Sei da ist ein Bleistift. Cam of wie heißt Man, das kann, Bild ich, kann ich den bemalen? Cam of Man. Die Herren des Hauses verstehen etwas von Kultur. Ja, aber hier ist schon wieder der Tempel. Das ist jetzt schon das Tempel. dritte Mal, dass ich den Tempel sehe. Ich habe was gehört, ich gehe in den Schrank. Äh! äh Tschüss. Ja, ich auch! Aber vielleicht ist das ja nur eine Uhr, die Geräusche macht. Ich oh bin Gott, ich höre was. Ich auch? Get out, get out, oh get Gott. out, raus. Echt, rausgehen? Ja, bei, der stand, auf meinem Bildschirm ist gerade get out, get out, get out entstanden und jetzt ist es weg. Ja. Also also darf man sich nicht zu lange im, im Schrank verstecken. Ich weiß okay. es nicht. Auf jeden Fall stand was? get out. Als was? <lacht> Geht, dude, was will das? Was will das Spiel überhaupt so? Ich Hä? weiß es nicht. Wir müssen Wir Attention nicht schnell sein. Aber man muss lesen. Man sein. muss lesen, was auf dem Bildschirm steht, wenn die ersten Symbole kommen. Ja, das auch noch. Warum muss man denn lesen? Was ist das für ein Geist, Alter? <lacht> das ist eins dieser Bildungsspiele. <lacht> oh Gott, nein! Ich <lacht> ja, du, ich will nicht mehr. Okay, warte. Nicht so schnell. Wow! Tschüss, Alter. Ich ich mach die Tür auf und der, der, der Blitz blitzt mir entgegen. Ich glaube... Oh nein, ich glaube, da ist ein Memory-Spiel an der Wand. Ich glaube, wir müssen jetzt Memory spielen. Aber warte, ich, ich höre Geräusche. Immer noch? Ja. Ich auch. Ich höre Geräusche aus dem Nebenzimmer. Warum höre ich die mal von dort? Weißt du, was das Problem ist? Hier gibt es gar kein Nebenzimmer, weil dann. Also ich meine das Zimmer. Wow. Zimmer 9. Was denn? Was stand auf dem Bildschirm? Da stand eine Matheaufgabe. Nein! <lacht> nein. <lacht> nein! Warum? <lacht> Alter, es wird dunkel. Oh mein Gott, hier das meine ich. Ach, ach das ist ein Gemälde. Ach, ich dachte, das wäre ein Memory Spiel. Pst, es hat pst gemacht. Ah! Echt, hä? Was denn? Ich guck auf Ich will. wurde erschrocken. Ah! Das raus. Alter! E ich bin halb tot. I see you. Peekaboo! Was ist denn das für ein Peekaboo einer? Ra heißt rausguckt. Peekaboo heißt Kuckuck. Alter, ich welches Monster? Ich muss Monster raus, ich muss raus, ich will nicht mehr. Lass, lass nach Hause gehen oder so, ich weiß ich, Welches Monster nennt sich denn Peekaboo? Was ist denn das für ein Kuscheltiername? Das heißt Kuckuck. Lass nicht zurückgehen, das ist bestimmt auch falsch. Wo, <lacht> Digga, der woran hat du gemacht. Das? Ich habe über meine Schulter geguckt und der hat mich halb getötet. Unten links habe ich eine health -Leiste. Echt jetzt? Ja. Ich nicht. Da sollte ich vielleicht jetzt vorgehen, ha? Huh? Ja. Oder kann es das sein, dass wir durch diese dunklen Räume einfach extrem schnell durchgehen müssen? Oh Gott! Ah! Lauf! Ah. Was denn? Was? Oh, ich habe nur noch halb Leben. Okay, oh. ich laufe jetzt durch. Ich laufe jetzt durch. Ja. Lass ja, uns ja, durch. Ja, ja. Oh mein Gott. Ah. Okay, das ist doch ein Alter. entspannter Raum, oder? Das hat gerade das hat gerade auch wieder so gemacht ich hab und dann habe ich hinter warte, Wir müssen die geguckt, Bilder richtig das? aufhängen. Hast du ein rundes? Ja, warte, warte, ja, pack das an die leere Stelle. Hier rechts. Damit sich, damit sich die Tür schließt, vielleicht. Einfach nur, damit alles richtig platziert ist. Jetzt haben wir hier noch so eins. Wo muss denn das hin? Das hat nirgendwo warte. einen Platz. So. Das Bild hier hat keinen Platz. Ah, doch. Oh, das ist doch die falsche Stelle, lol. Sorry. Oh. Jetzt hat jemand geklopft. Hör auf zu klopfen. Oh Gott, Mal, häng das Bild richtig hin. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Wir Kannst müssen die weiter. schnell weitergehen. Nicht schnell. Oh Gott. Okay. Der Raum ist in Ordnung, oder? Hier ist nix. Erstmal nicht, nee. Hast du irgendwie einen, einen Heiltrank oder so? Nein. Kannst du dir irgendwas craften? Das ist not a violin. Was ist es dann? Ist das es, ist es ein Cello? Oder Nein, Cello hat nicht Ä so große Auskerbung. Ist, ist es eine Geige? Das heißt ist ja Violine? Violine. Oh Gott. <lacht> vielleicht, ist es, vielleicht ist es eine misslungene eine Gitarre. <lacht> ich gucke zum nächsten Raum, Raum 12. Ich höre was, ich höre was nebenan. Da hat was gerumpelt. Ein ist umgekippt. Ist es? Und ich sehe schon wieder dieses Memory-Bild. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Geh ja, du da rein, ich will nicht mehr. Die Tür, die Tür können wir nicht schließen, ne? Nein, ich nee. will sie schließen, aber wir können sie nicht schließen. Oder können wir uns von dem Gold, was wir haben, irgendwie was kaufen? Ich glaube, wenn, wenn es so Psst macht, dürfen wir uns nicht umdrehen, weißt ja, du? Ja, glaube ich. Das in dem... Auch. Okay. Ich sehe ein Bild. Ich guck das ein Bild an. Das Bild heißt The Last Pizza Party. Oh Pizza mein Gott. Ich will dabei sein. <lacht> das ist ein hm, schönes Bild. Wenn ich also auf das Bild gucke, dann erinnert mich das irgendwie an so ein anderes religiöses, historisches Bild so. Ähm, meinst du das mit Pizza Parker? Ne, ich meine eigentlich so das mit Jesus und seinen Jüngern Da war ein Geräusch ähm. im Schrank oder so Die Tür ist kaputt, siehst du das? Okay, aber das ist ja auch nicht die Tür, zu der wir müssen Also Bist da gehen wir sicher? nicht hin Ja, die Tür, guck mal hier, da hinten steht Raum 13 dran Oh Gott, ich glaube das war die letzte Pizza Warte, hier könnte was drin sein ich höre was, ich höre was. Warum? Oh, oh. Echt? Mach du alles weiter. Ja, ich habe gerade jemanden laufen hören, als ob der sich an uns ranpürst oder auch. so. Ich auch. Da ja, flackert's. Ja, ja. Bei dem flackert's wohl du. Von hinten. Nee. Oh, wait, Olaf, wait, Olaf. Ah! Ich habe mich im Schrank versteckt. Lebst du noch? Ich bin tot. Ich lebe noch. Ich habe ich habe ich habe das von hinten anrauschen sehen, durch die Räume durch. Okay, ich lauf einfach, ich lauf einfach, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr please. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Mein Herz. Mein Herz ist gerade aus meinem Körper gesprungen. Ich kann dir zugucken noch. Oh. Achso, okay, dann brauche ich keinen Stream machen. <lacht> okay, der Rush bedeutet, der kommt einfach und tötet uns. Nicht, dass wir gerusht sind. Und ich bin rechtzeitig in den Schrank gegangen, um ihn zu überleben. Ja, ich glaube auch. Man muss so regelmäßig nach hinten gucken und schauen, ob da irgendwas anderes ja, kommt. Step. Ich habe ich hab nämlich gerade eben habe ich durch die Türen nach hinten geguckt, von da, wo wir gekommen sind, und habe dann dieses Viech anfliegen sehen. Ja, ich habe es gehört. Das, Deswegen bin ich in den Schrank sofort rein. Kennst du Pokémon? Ja. Das sah aus wie so ein Nepomuk. Heißt, glaube ich, das Pokémon, oder? <lacht> so nee. gut kenne ich Pokémon nicht. <lacht> Nebulak? Nebulak, genau. Das sah aus wie ein Nebulak, nur hässlich. <lacht> ich will keinen Nebulak. Okay, wir stellen uns vor, das ist ein Nebulak, dann ist es nicht mehr gruselig. Es ist ein Nebulak in hässlich. Er will uns nur abschlecken, alles gut. Warum habe ich Angst? Das ist Roblox. Weiter geht's, ich bin ein Boss. Ich höre Geräusche. Das ist regen. Ich höre nichts. Ich glaube, nur du gehörst diese Geräusche. Ja. Und du allein. Gucken wir uns das Gemälde an. Es heißt Homestead. Oh. Traut das Heim. <lacht> Glück allein. Allein. You awesome. need a key. Ich höre es ra ranrauschen. Aber ich kann auch nicht im Schrank bleiben. Oh ne. Warum kann man hier rein? Hörst, hörst du das? Ich hab den Schlüssel. Ich, ich höre hör, zu viel. Hörst du das? Nein. Ich, ich höre irgendjemanden atmen, lol. Bitte hör niemanden atmen. Und er atmete die ganze Zeit. Auf! Oh. Ich rush jetzt. Let's go. Vielleicht ist jetzt ja das Ziel da irgendwo. Safe nicht. Guck mal, wie lang der Raum ist. Da klopft's. Ich hab's gehört. Nebulak will rein. Ich will dich töten. Bitte nicht. <lacht> <lacht> Öffne mir Diese die Räume Tür. gibt's, bitte sag, das ist der letzte. Es gibt nur leute ja, Ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für ein Hotel? Wann fangen eigentlich die Zimmer an? Wie weit muss man laufen, um zu seinem Zimmer zu kommen? Stell <lacht> dir das mal vor! <lacht> ich will doch nur auf mein Zimmer. <lacht> vor allen Dingen diese ganzen Münzen, wofür musst du die sammeln? Das, für das, den Hä? Shop, dann kann ich mir... Oh ja, ich habe mich ein bisschen geheilt. Aber ein Ach, bisschen reicht Shop. nicht. Ich höre doch, was kommt! Ich glaub, der Sinn, des Ziel, äh, der, der Sinn des Spiels ist es, sein Zimmer zu finden. Warum ist es in dem Raum dunkler geworden? Ich will durch. Was ist das? Echt? Bei mir ist es nicht dunkler geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, sobald du irgendwie pssst oder sowas hörst, musst du dich entweder... Nein! Du musst weg! Du musst weg! Du musst weg! Nur musst Schnur! Oh mein Gott! Oh Gott, ich hab's geschafft! Das war wieder Nebulak. Das war Nebulak, der ist angerannt gekommen. Wie hab ich das überlebt? Das muss es doch gewesen sein. Wie viele Zimmer gibt's denn hier? Hör auf zu klopfen. Es klopft. Klopfen macht nichts. Ich glaube, du hast ein Zimmer gefunden. Das ist aber Schließ nicht das Zimmer so. ab und bleib einfach hier. Leg dich schlafen. Ich kann sie abschließen. Man kann Türen nicht schließen. Ach, da muss ich durchrushen. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Nein, es flackert. Da, die Geräusche werden immer mehr, ey. Ich bin nicht mehr. Nein, ich bin tot. Oder? Was, echt? Bei mir läuft immer noch. Ich lebe noch. Ich lebe. Da ist nichts. Bitte, da das, ist nichts. Wieder nee, ist nichts! Siehst du das nicht? Da ist... Nein. Nein. Ah, der Rush. Ich kam von vorne. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja. Ich lebe noch. Ja, ich ja, bin fast weiter. tot, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Lauf weiter, lauf ich lebe noch. Nein, nein, nein, nein, nein. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. ich habe, ich habe. Ich habe keinen Schrank gefunden. Ja, du hättest mal schneller laufen sollen, ne? Oh, you die to what you call halt. You must run away from it. Ich muss davon weglaufen, however, it may appear in front of you at any time. Ich hätte mich umdrehen müssen, wenn er kommt. Nein. Aber das ist so nice, dass das Spiel mir sagt, was ich falsch mache. Aber Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich halte mehr nicht aus, dann schreibt es in die Kommentare, like das Video und schaut auch gerne, gerne beim Dralu vorbei. Das war's mit dem Video. <lacht> das war zu viel für mich. Bis dann und. Ciao! Ach Achso, du warst auch dabei. Oh. <lacht> oh, oh. <lacht>